Drachen. Das sind doch keine Drachen. Das ist ein Drache, gewesen. Nein, Was ist denn das? das ist ein bisschen. Nein! Was ich das Musik Himmel! Ich habe keine Brille auf. Heute machen wir eine Lesung in einem Töpferladen. Dort wird eine Märchenfiguren-Ausstellung stattfinden. Hier seht ihr eine Anzahl von Froschkönigen und tolle Drachen. Das sind doch keine Drachen. Das ist ein Drache. Das ist Nein. Sein. Was ist, das ist ein denn das? Ein das ist Stadt, Himmel. <lacht> Himmel. Ich habe keine Brille auf. Also doch mal. Drachen, Teufel, Teufel, die sind ja unheimlich, aber sehr toll gemacht. Ah, das Rotkippchen und der Wolf und, ähm, und Gretel, der Froschkönig, ah, wunderbar, wunderbar. Also ihr seht ja selber, Zweignase ist auch ganz toll, ganz toll. Und hier stelle ich euch meinen zweiten Sohn Thomas vor, er ist der Künstler. Gut, hier sind meine Figuren, die wurden ja schon vorgestellt. Und die habe ich in Kleinstarbeit selbst hergestellt, bemalt und jetzt wollen wir ja. mal sehen, was heute raus wird, wenn die Marmeladenoma vorliest und ich freue mich auf ein, auf ein paar schöne Stunden. Ich stoße mit dem Künstler an. Ich stoße also, mit der Marmeladenoma an. Auf seine wunderschönen Figuren. Und auf ihre wunderschönen Märchen. Prost. <lacht> Prost.